Hey, ciao, es geht. Schau, ich muss jetzt schnell das Fenster zutun, weil. Es hört zwar auf in einer Minute, aber. So. Geht's eigentlich noch? Oder was? Immer der Lärm. Ich hätte ich lieber einen Mut sein, als der da hinten dran. Oh! Okay. Was mach ich da, In 24 Sekunden. Hey, wieso quackert das so? Besser. Geht's noch? Also... <lacht> also ich lese etwas vor, okay? Bist du bereit? Bist du es? Pyjama oder Pyjama? Da müssen wir echt etwas machen dagegen, das geht so nicht. Ja, weißt, du... Zum einen tut mein Tisch ein bisschen, Zum anderen steht mein, mein Macbook auf einem Ständer. Haha, das ist Ständer gesagt. Das ist der Ständer. Wo es drauf steht. Und äh, es gibt natürlich Vibrationen. So. So sieht es schon aus, als würde ich eher in die Augen schauen. So in die Augen, so in meine, meine eigenen Augen. So. Live-Seminar in Adelboden? Im frommen Adelboden? Also ich lese hier ein Dings vor, Newsletter, das gerade reinkam ist, vom, vom Baby von meinem Papi. Als Pastor habe ich schon mehrfach von live gehört. Ich habe mich jeweils gefreut von Herzen, wenn ich positive Echos von den live seminar aus verschiedenen Regionen von der Schweiz vernommen habe. Menschen kommen zum Glauben an Jesus. Was für eine Freude! Also ich tue es live auf Schweizerdeutsch, es ist auf Hochdeutsch geschrieben. Wie erfolgreich wird das Live-Seminar wohl im frommen Adelboden sein? wenn man das Risiko eingehen, zu evangelisieren und dabei enttäuscht zu werden, weil sich niemand dafür interessiert? Es ist ja nicht so, dass für uns als Gemeinde Evangelisation kein Thema wäre. Besser. Dennoch tun wir uns eher schwer damit, Erstbesucher in unserer Gemeinde willkommen zu heißen. Warum macht? Ist es Menschenfurcht? Live-Mentoring als Start in einem Prozess. Wow, so ein herzliches Bild mit dem Regenbogen über der Kirche. Das ist wirklich schön. So entschieden wir, also, ich hast gemerkt. So entschieden wir uns im letzten Jahr Silas Wenger. Oh, der Silas! Love that guy! Zu um einen Predigt, die entsteht Er hätte sollen fürs all, er, hätte, er sollte uns das Anliegen von live näher bringen. Einen Monat später besuchte er unsere Vorstandssitzung. Und wir, Ach, Vorstandssitzung, da fühlen sich die Männer wieder wichtig. Ja, ich bin an einer Vorstandssitzung sie Und wir konnten unsere Fragen stellen. Was mir als Pastor... Hey, wieso du nicht da Frauen aufschliessen? weißt du, es gibt immer mehr Frauen, die auch in Vorstandssitzungen dabei sind. Nicht nur... Äh okay, lassen wir das sein. Kannst dich mal einfach auf etwas konzentrieren. Ja, danke. Was mir als Pastor und als Gemeindevorstand geholfen hat, war der Gedanke, war, startet nicht das Projekt, sondern ein Prozess. Oh, I like that. Unser Motto ist nicht, wir machen jetzt einfach ein Live und werden Sehen, was passiert und schauen dann weiter. Nein, wir möchten diesen Prozess starten, damit die Eventilisation in unserem Alltag ein Thema bleibt. Es soll wieder zum Kerngeschäft von unserer Kinder werden. Gemeinde hat er geschrieben. Unserer Gemeinde. Das ist äh, das Foto, das du jetzt nicht siehst, ist Bodenkapelle mit dem Regenbogen. Da treffen sie sich als Pimi-Adelboden. Schön hey. schönes Gebäude. Noch richtige Kirche. trotz freier Kirche. Also, Predigtzerei Menschenfischer in der Gemeinde. Menschenfischer aus dem Matthäus 4,9 das kennt jeder Christ. Unsere nächste Schritt war eine Live-Schulung als Kriegsgruppe ab im Februar 2022. Das ist ja top aktuell. Predigtzerei Menschenfischer ab im Juni 2022. Ah, oh, Moment, das war schon vor einem Jahr. Wöchentliches Live-Fischernetzgebet als Gemeinde ab September. Live-Seminar im Hotel Hari ab November 2012. Das Hotel Hari, ja, den haben sie es gemacht im November. Jetzt ist es Start vom Live-Seminar. gemacht. haben der Termin vom gemacht. Als der Termin des Briefings mit den Begleitpersonen eine Woche, eine Woche vor dem Seminar gekommen war, hatten wir nur eine Anmeldung. Hä? Ha, jetzt hat sich also nur jemand angemeldet fürs Live. Da aber noch einige Rückmeldungen offen waren, sagten wir das Seminar, Gott sei Dank, nicht ab. Siehst immer wieder muss der Teufel mit seinen Zweifeln sich einschleichen. Ich habe noch nicht gegessen, just, just, just so you know. Aber, aber die Hoffnung im Team schwand. Schw Schwendener, kenne ich jemanden. Oder Schwander gibt es auch. Aber die Hoffnung im Team ist geschwunden, Schweizerdeutsch. Eine Woche später hat... Haben wir vier, haben wir sechs Anmeldungen und am Abend selber sind noch zwei weitere dazugekommen. Halleluja! Nein, sorry, ich spottet ein spotten, aber es ist wirklich krass. Zuerst hat sich noch jemand angemeldet, alle Christen so... <lacht> Warum machen wir das überhaupt? Nein, komm! Ähm, genau. Was für eine Überraschung. Die Besucher sind von sechs Begleitpersonen aus drei verschiedenen Gemeinden aus Adelboden betreut. Hä? Also das ist... Präsenz, nicht Akkusativ. Nein, wie heißt das? Plusquamperfekt. Nein, eben, was sie damit dann sagen, das, das geht weiter, oder? Das ist nicht nur ein One-Time-Event und nachher... Einer... Nein, es ist Jüngerschaft, genau. Die vorläufige Auswertung. Wir erlebten zwei Entscheidungen für Jesus. Ja, Mann! Eine Person besucht jetzt die FMG in Adelboden, was auch immer. Freie Missionsgemeinde vielleicht. Die andere Person besucht regelmäßig unsere Gemeinde und mir begleitet sie in einem Glaubenskurs. Und schon nur für das hat sich's gelohnt, Mann. Checkt ihr das? Für uns als Gemeinde ist es eine große Freude, das alles mitzuerleben. Mir wollen im Prozess von Evangelisation und Jüngerschaft. checkt Jüngerschaft. Weitergehen darum ist es nicht entscheidend, wie erfolgreich das Live im 2024 sein wird, sondern dass jeder Einzelne vor der Gemeinde, der persönliche Fokus, Menschenfischer zu werden, paltet finden. Uff, das ist gut ey. Ah, das ist gut. Ich mache da kurz einen kleinen Exkurs zu, woher kommt das mit dem Menschenfischer? Wo der Jesus seine Jünger, also zuerst hat er mal eine ganze Nacht lang battet bevor er seine Jünger ausgelesen hat, lassen wir im Matthäus Und <lacht> dann ging er zuerst zum Petrus und zum Andrew, gegangen, Andreas. Sie waren am Fischen. Dann hat er einfach dort mal schnell harten Flex heruntergelegt und ihnen gesagt, jetzt werfen wir da mal schnell noch das Netz auf der anderen Seite raus. <lacht> und dann, weißt du, diese Fischer, die haben es schon gewusst, das kann nicht sein. Am Tag durch, eh nicht. Eigentlich fischen sie in der Nacht. Und nachher haben sie es aber gemacht, okay, vertrauen wir halt dem Jesus, was er sagt, bruh, keine Honig. Meinen sie zuerst. Und nachher werfen sie die Netz raus. Und sie ist bevor mit Fisch. Und wo der Petrus eigentlich checkt, Simon hat er glaub, damals noch geheißen. Was abgeht, hat er sich vor ihm Jesus ähm, auf die Knie geworfen und gesagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und dann sagte Jesus zu ihm, also liest es noch, gell? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig erzähle. Lies es noch, Matthäus. okay? Ich bin kein Pastor, ich bin einfach da, okay? Ich erzähle es einfach. <lacht> noch kein Pastor. Ähm, ah, ich bin ja jetzt noch ein Pastor. Einfach nirgends offiziell eingesetzt. Also, dann hat er gesagt, hat Peter sich vor äh, der Simon hat da Simon geheißen, vor dem Jesus so an den Boden geworfen und eben gesagt, er sehe ihn äh, nicht würdig und so. Und dann sagt Jesus ihm so: Hey, look, ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. <lacht> genau. Also schmeißen wir die jetzt raus. Weil es gibt ganz viele Fische, die wollen, äh, gefischt, gefischt und gegessen werden. <lacht> Stell dir vor, besser als. Ähm, Jetzt kommt da noch Bildschirmschoner mit dem Römer 5-3 auf Englisch. We can rejoice. Jetzt ist es schon weg und das nächste Bild ist da. The time is always right to do what is right. Dr. Martin Luther King Jr. Nimmt es eigentlich immer noch auf, ich bin mir da nicht so sicher. Doch, krass. Ja, eben, zum nicht völlig auszuführen. Abschließend deshalb ist es nicht entscheidend, wie erfolgreich das LIFE in 2024 sein wird. Hey, schön, dass sie weitermachen. Sondern, dass jeder einzelne von der Gemeinde den persönlichen Fokus, Menschenfischer zu werden, behaltet oder findet. Gell? Wir sind nicht dazu berufen, einfach in der Bank zu wärmen und unseren unser Glauben als Privatsache zu leben, sondern zu missionieren und diesen Leuten richtig auf den Sack zu gehen. Dass die Zeitungen wieder schreiben, oh wow, was passiert mit den Christen? Ja, besser schreiben sie über uns, die von der guten Botschaft erzählen, als über irgendwelche allah Huakbarer, die sich in die Luft sprengen. Oh. Nein, natürlich wenn wir ihnen nicht auf den Sack gehen. Wenn dann auf eine göttliche Art und auf eine gute Art. Aber wir wollen vor allem ein Leben leben, das einfach so hell strahlt und so salzig ist. Und so hell, you know, Salz und Licht dass sie uns vorne alleine fragen was ist das für eine Hoffnung, die du hast. Was Hoffnung werden es nicht sie werden sagen, du bist so anders, du bist immer so fröhlich. Und ja, wir sollen nicht fröhlich sein, es ist illegal depressiv zu sein, im Reich Gottes. Wenn du das bist, dann sage ich dir, listini deine Bibel, bett jeden Tag, bett jeden Tag, bett jeden Tag. Wirklich, ey, ich bin gerade selber im Prozess, ich bin gerade selber dran, Heute habe ich es noch nicht gemacht, verstehst du? Und es ist jetzt Viertel Belfi, ich habe auch noch nicht gegessen, ich habe es vorher schon mal erwähnt. Wirklich, wirklich. Wie können wir depressiv sein? Wie können wir das zulassen, dass so viele negative Gedanken mir dem Raum geben? Wir sind verantwortlich dafür, welche Gedanken wir ähm, kultivieren. Oder welche nicht. Weil wir mit Kampfgebet entgegentreten und sagen: Ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich bin wertvoll, ich bin gerechtgesprochen. gesprochen. Was für vom Geist. <lacht> es hat mal ein Praise-Camp, was sie sogar einen Song sogar gemacht haben. Das ist eine vom Heiligen Geist. So, also jetzt ist langsam genug. Der Dings geht noch weiter. Wie heißt er da? Der Newsletter. Ja, es gibt neue Live-Flyer und Live-Roll-Ups. Bravo. Und das Ganze ist verschickt worden von Live-Evangelisation. Christliches Zentrum Buchegg an der Hofwiesenstrasse 143 8057 Zürich, Schweiz. Sie haben YouTube, Sie haben Facebook, Sie haben Nummern, die man anlügen kann. Anrufen. Was will ich machen? Komm, ich rufe dich mal an. Hey Siri, call 044 366 6570 on speaker. Das wird alles call aufgenommen. Ja, du musst es nicht vorlesen, also mach einfach. Mal schauen, ob da jemand abnimmt. Hä? Ah, schau jetzt, das ist ja der Adrian Pfeiffer. Hey Hey Adrian, hi. Hätte du bist der Erste, der anläuft auf den Newsletter. Richtig! <lacht> hey, ich gratuliere, kommst du kommst Prise über, ich weiss, wo ich war. Okay, danke vielmals. Wow, das ist ja äh, überraschend. Das ist ja <lacht> unglaublich eigentlich, gell? Ja, wie viel, wie viel, ja, das macht ja normalerweise niemand. Aber ich habe es gefunden, komm, komm der Newsletter rüber und äh, mega cool, was da in Adelboden passiert. Letztes Jahr. Und, Jetzt machen wir es weiter mit dem Prozess. Es ist nicht äh, ein Event. <lacht> Nein, egal. Geld. Und das ist, glaube ich, das, was wir auch alle lernen müssen. Und ähm, ja, es Bild halt einfach, wir sind halt immer so ein bisschen. Ich kann das von mir sagen, du bist dann irgendwo. Du dich für, für eins, 9, 10 Punkte voll, voll reingehen. Ja. Und nachher bist du voll. <lacht> Und nachher denkst du, okay, und jetzt geht es weiter, oder? Der Prozess ist eigentlich, du solltest, solltest, solltest dich auch nicht so überausgaben, dass du nachher das nächste Mal denkst: Oh, jetzt habe ich da wieder so viel vor. Es äh. sollte ja, eigentlich etwas sein, das eigentlich Mal anstrengend ja, wo ja. wird. Ja, das gelebt wird. Es geht ganz ohne Anstrengung. oder? Unsere der, ja. der ja. Aufgabe ist nicht zu überzeugen. Oder, oh, es ist einfach Zeugen zu sein. Nicht Zeugen zu machen, sondern Zeugen zu sein. Zeugen Jehovas? Yeah. Genau. <lacht> genau. Genau. <lacht> oh, so hey, cool. Sehr so gut. Hey, wie geht's so? Danke. Um